Hier haben wir mal eine ganz besondere Situation. Wir haben gar kein Bild gesehen, bis das Flugzeug ganz am Ende der Insel war. Wir sind am Arsch der Welt. Wir sind ganz am Arsch der Welt. Ein Weißer ist noch gelandet. Guck mal, da auch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Und, ähm, ja. Loot ist bescheiden. Sehr bescheiden. Und, ähm, ja, und wir orientieren uns hier noch so ein bisschen. Und da kommt ein Kollege. Wir ballern schön daneben. Und wie gesagt, wir sind noch dabei, uns reinzufühlen Also wir sind hier auf einer Insel. Hier unten. Da schwimmt echt einer rüber. Ist ja auch Wahnsinn. Ach, der hat den erschossen. Aber. Ja. Also der schwimmt gleich auch hier runter, weil der sieht hier ein Boot nicht, was ich mir schnappe. Der Kreis ist hier oben. Das heißt, ich muss hier hin. Das ist eine ziemlich lange Fahrt. Also, ich gehe mal nach vorne. Ja, der schwimmt ja gerade rüber. Versuchen zu erschießen, aber ich sehe den Kopf nicht. Dann schnappe ich mir ein Boot. Ich schnappe ein Boot. Also ein kleines Teil. Gehe hier rüber. Gehe hier rüber. Um dann äh, zum Kreis zu hechten, weil ich habe kein Auto, nichts. gar nichts. Ich habe null. Da kommt die Wand. Wir sind jetzt in dieser Situation. Hier sind wir. Da sind drei vor uns. Hier ist der Kreis. Ja, was ist Wunderbar. Der Kreis überholt uns. Wir haben eine Minigun ohne Munition und eine AKM mit ein bisschen 40 Schuss oder so Munition. Jetzt gehen wir nach vorne. Wir sind immer noch im Kreis. Wir versuchen es verzweifelt. Also mein Joker ist, ähm, nicht dieser Energietrink, der war irgendwann auch wichtig, aber jetzt bin ich aus dem Kreis raus, dass ich eine Adrenalinspritze hatte, die ich jetzt zu mir nehme, um so ein bisschen aufzuloten. Aber ich hatte nur ein Red Dot zu dem Zeitpunkt überhaupt als Visier. Völliger Wahnsinn. Guckst du mal, was hier los ist. Ein Ich hänge hier rum und ich muss natürlich jetzt hier hin. Und ich habe nicht mehr viel Zeit. Und ich bin nicht bei voll Hells, wie man sieht. Ne? Ich gehe mal nach vorne. So, hier bin ich jetzt wieder, wie man sieht, hier in der Ecke, schon wieder im Kreis. Ich loote gerade auf. Hab endlich Muni gefunden für die Mini. Das war das Beste. Jetzt kann ich die Mini ausstatten. Der ist weg. Hier ist, ich weiß gar nicht, ist hier noch einer gewesen? Nö. Der fährt weg. Hier ist sonst keiner mehr gewesen und ich muss jetzt irgendwie gucken dass ich mit der Hells hier hinkomme was bedeutet straight ahead und ohne Auto geht gar nichts und <lacht> wie man sieht sind hier massig Autos nämlich nichts gar nichts Null. da kommt auch erstmal nichts ich gehe mal nach vorne da habe ich ein Auto gefunden am Ende der Stadt hier jetzt da habe ich ein Auto gefunden der Kreis geht bis hier. Also ich muss jetzt hier hin, um wieder nicht Schaden zu nehmen. Und der nächste ist hier oben. Kann auch nicht besser sein. Ich wollte eigentlich hier hin, aber der nächste ist hier oben. So, ich gehe mal wieder nach vorne. Bin Jetzt einigermaßen beschossen worden und bin jetzt hier oben. Hier oben im Kreis. Hab Glück gehabt, dass hier nicht erschossen wurde und bin jetzt hier in so einem hinteren Haus. Und äh, ja, guck gucke erstmal, ob hier einer ist. Aber hier ist nichts los. Ich sehe auch gleich, dass es hier ähm, Turbos gibt. Schmerzmittel, Energiedrinks. Also von daher kann ja noch keiner gewesen sein. Ja, ich hänge so ein bisschen rum. Warte sozusagen, wie es der Kreis verhält. Ich habe geahnt, dass hier einer ist, weil hier einer im Auto kam. Sonst weiß ich da noch nichts. Dann nach vorne. Er hat mir einer beschossen, oder mit Granaten beworfen, aber ist nicht hinterhergekommen. Hat sich nicht getraut, hier durch die Tür zu gehen. Deswegen kann ich in aller Zeit, aller Ruhe, ist nur mit, bin unter dem Top 10, ne? sind nur noch 8 am Leben, kann ich da ein ähm, bisschen auffluten. Ich will aber auch nicht rausgehen, weil wie man sieht, der nächste Kreis ist gar nicht so weit weg. Was soll ich das riskieren? Also ich will jetzt hier hin, in die Ecke. Oben ist ja immer besser. Aber der ist da stehen geblieben. Der ist, hat sie nicht bewegt. Das habe ich mir gedacht. Aber also das war mir erstmal scheißegal. Positioning first ist das neue Motto. Positioning first. Das heißt, ähm, Kreis ist ja schon im Anmarsch. Ähm, man kann mal gucken, ob der vielleicht doch noch kommt. Aber das war sehr unwahrscheinlich. Wir werden dann mal da in die in die Ecke, in die in die Lücke springen. Der ist da immer noch. Dieser Toshi da. Der ist immer noch da. Na gut, ich springe wieder ein bisschen nach vorne. Jetzt bin ich etwas nach oben. Der nächste Kreis ist schon im Anmarsch. Ich, also ich bin hier, ich bin aber am Rand. Und die Kollegen sind alle hier unten. Und da ist einer. Ah ja, okay. Das habe ich mir gedacht. Aber ich habe auch schon Schüsse gehört hier. Das kommt jetzt, jetzt kommt es. Jetzt ich habe gesagt, zwei bis drei sind da. Und der Kreis kommt, ne? Der kommt jetzt, der spielt für uns. Der kommt auf uns zu. Wir sind zwar nicht im Kreis, aber fast. Und ich habe mir jetzt gedacht, jetzt warte es mal ab, bis die Jungs da hochkommen. Und ich bin ja relativ gut geschützt da unter der Treppe. Von rechts kann eigentlich auch nichts kommen, denn einer hat ein super Sniper-Gewehr. Und ähm, ich warte jetzt eigentlich drauf, dass sie entweder sich beschießen. Sind auch nur noch vier am Leben ne? oder ähm, beide passen genau hochkommen, aber gleich geht es da unten auch los. wir kriegen jetzt ja ein bisschen Stress, die Jungs. Ne, die müssen ja hochkommen, weil der Kreis hochgeht. Da ist der eine, und da ist der andere und den sehe ich zwar, aber ich sehe auch, dass ich beschießen, deswegen warte ich erstmal ab, wie es ausgeht. So, jetzt habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du ihn. Total beschissen geschossen. Total beschissen. Nur daneben. Dafür war der umso besser. So, jetzt sind es noch zwei. Und der andere ist auch noch am Leben. Die, die sich da beschossen haben, haben sich eben nicht erledigt. Ich bleibe in Deckung. Achte auf den Kreis und weiß, dass der da rauskommen muss. Und er kommt auch raus. Ich erwische sogar noch den Kreis. Und erwischt den voll am Kopf. So, jetzt ist es nur noch einer. Der andere fährt da hoch und ich direkt hinterher. Weil der weiß ja nicht, wo ich bin. Dann gehe ich in den Schleichmodus. Und denke mir mal gucken, ob ich ihn so erwischst. Ich denke eigentlich, der versteckt sich jetzt oder macht irgendwas. Dann sehe ich da eine Bewegung. Und souverän mit unheimlich viel Leben bin ich erst geworden. Also ganz klar gewonnen. Ja, also pf, manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben, an dem Sinne Kreisglück, aber das war jetzt das zweite Spiel hintereinander, was ich gewonnen habe auf zwei verschiedenen Karten. Ich kann jetzt eigentlich aufhören. Ja. Bis äh, morgen. Ja. Ciao. Ja. ja.